Basti? Ja? Bist du ein ehrlicher Mensch? Ich denke schon. Dann würde ich gern deine ehrliche Meinung wissen, wenn du Leute am Berg siehst, die eine Jeanshose anhaben. Ich muss auch immer wieder grinsen und denke mir, wie kommt das zustande, aber ich glaube die Wahrheit ist, dass die Leute noch nie eine richtige Wanderhose hatten und deshalb gar nicht wissen, was sie verpassen. Aber bitte sei doch doch nicht und erkläre mir mal generell, was muss eine richtige Wanderhose eigentlich alles können? Das geht los bei der Wanderhose mit der Passform, mit ähm, zum Beispiel einem sehr gut passenden Bund, mit ausgeformten Knien für große Schritte, äh, Abriebsfestigkeit, Strapazierfähigkeit, Nässeschutz durch eine Imprägnierung zum Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die damit reinspielen. Mhm. Ich bin, wie du weißt, ja Schwabe und würde gerne die Hose für unterschiedliche Bereiche einsetzen. Ist das möglich? Ja, das ist auf jeden Fall möglich, also du kannst auch die Hose, wenn du anfängst und gehst vielleicht nur mit dem Hund spazieren mhm. oder Gassi, wo die Passform wichtig ist und vielleicht auch die Optik mhm. oder dann, wenn du halt eine Wanderung machst oder sogar in den Berg kommst, wo dann einfach noch mehr die Technik rauskommt, wo einfach du noch eine technischere Hose brauchst. Mhm. In der Autorwelt ist es ja oft so, dass sich so die, die Geister so ein bisschen äh, scheiden. Da gibt es zum einen das Lager, die sagen, der Wetterschutz ist uns ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite die Menschen, die sagen, naja, für mich ist die Atmungsaktivität, die steht für mich an erster Stelle. Ja. Was steht für dich an erster Stelle? Beides. Ja, also mittlerweile kann man das auch gut kombinieren. Die Materialien, mhm. die Membrane werden immer besser, auch die Imprägnierungen, auch für diesen Nässeschutz. Mhm. Natürlich ist immer eine Hose, die jetzt kein Membran hat, immer atmungsaktiver. Das muss aber jeder dann so ein bisschen für sich entscheiden, wo sein Hauptaugenmerk liegt. Mhm. Atmungsaktiv, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, als wir die Tage in den Dolomiten waren. Ich war super happy mit der Hose. Im Vorfeld habe ich alles versucht zu verstehen. Was die Hose kann, war aber ein bisschen überfordert. Kannst ja. du mir Abhilfe schaffen? Ja, das ist zum Beispiel bei dem äh, Passformspezialisten Spezialisten Meier Sports ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben 61 verschiedene Größen. 61? Ja, genau. Ja. Mhm. Also es geht los von allein oben am Bund, dass er mhm. halt schön sitzt, über die Länge, Kurzgröße, Langgröße, unterschiedliche Oberschenkel. Also da findet wirklich jeder seine passende Hose. Und ähm, dann über die Passform mal hinweg ist natürlich ganz viele Features, wie zum Beispiel du als Schwabe kannst du jetzt abzippen. Du hast eine kurze und eine lange Hose dabei. Das gefällt mir besonders genau. gut. Genau. Auch wenn du auf Mehrtagestouren bist, mhm. hast du halt eine Hose. Die hast du frühst als lange Hose und dann am Nachmittag als kurze Hose, wenn die Sonne rauskommt. Sie ist schnell trocknend, sie ist atmungsaktiv, sie hat ausgearbeitete Knie, dass du auch bei größeren Schritten und so immer einen super Komfort hast. Mhm. Oben auch ein Bündchen, das schön mitgehen kann wenn du dich bewegst, auch wenn du einen Rucksack auf hast, wenn du dich mal bückst und solche Sachen. Reißverschlüsse an den Taschen, dass du nichts verlierst. Also die Hose kann eigentlich fast alles. Wenn sie aber alles kann, wo setze ich sie ein? Die kannst du ganz breit einsetzen. Also es ist wirklich von dem kleinen Spaziergang um den See vielleicht, bis mhm. zur Wanderung oder in die Berge. Du kannst die Hose überall gut tragen, weil wenn sie auch gut passt, dann siehst du es auch gerne an. Danke Basti. Alle Features drin, alle Features äh, dran und wenn ihr auch all in mit der Meyer Sports Hose gehen wollt, dann gibt's die ab sofort bei eurem nächsten Sport 2000 Händler.